Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Wiener Show. Ich habe so lange kein Video mehr gemacht, dass ich schon so vergessen habe, wie man das so richtig macht. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, dass ich wieder ein Video mache. Wir sind jetzt in der Stadt bei AVM, das ist ein großer Laden. Und da ihr noch nicht so wisst, wie es aussieht, zeige ich es euch einfach mal. Und allgemein einfach mal wieder so einen Vlog machen. Ja, ich würde sagen, kommt einfach mit mir mal mit. Also wir sind auf der einen Seite, es ist mega groß, das ist vielleicht, ich kenn, ganz bestimmt kennen sehr viele City Park und das ist zehnmal so groß wie City Park, also das ist sehr, sehr groß und wir müssen auf eine andere Seite. Naja, ah und es befindet sich alles draußen. ist ja. quasi wie Outlet in Deutschland, als man so kennt, ne? Kenne ich nicht. Ich liebe AVM. AVM ist so ein Geil. Das ist, da, da sind wirklich so viele Läden zusammengemischt, einfach so. Und hier sind auch sehr viele Basars. Das ist auch super cool. Und ich nutze es. Und ja, ich bin so aufgeregt, mein Herz. Und ähm, nichts. <lacht> Ja, also, wir sind ja, Noah, Laden und wir Swear. ja, Brille, also Brillen uns angucken und ich sehe die ganze ja, hier und ich ja, die jetzt ja, ja, Also, wollen wir mal hingehen? Okay. Guck mal zu mir. Okay, was sagst du? Ich glaube, ich gucke eine mit so einem kleinen Band, also nicht so einem dicken. Okay. Also halt. So einen dünnen Band. Wollen wir die mal nehmen? Na, guck mal, ich jetzt auch eine Brille, äh, Spiegel. Guck mich mal an. Oh, hey. Das sagt schon mehr was. Guck mal im Spiegel. Mhm. Was sagst du dazu? Ich mag die auch mehr als die anderen. Also die finde ich ganz schön. Okay. Wollen wir weiter gucken? Mhm. Was gibt es da noch? so schöne Brillen? Und diese hier? Ist das die gleiche? Wie die? Ja, nur nicht mit Gold, sondern mit Silber. Ah. Wolltest du nicht eine goldene haben? Ich finde, die macht mich so ein bisschen blass. Und die ist mir auch ein bisschen so groß. Also, die ist jetzt nicht ganz rund. Ja. Ich glaube, ich gleich glaub, bei der goldenen. Die ist auch schick. Sag mal. Steht ja auch. Jetzt ist schwer, ob ich die goldene will oder die. Sag mal. Ja, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal mit Gitter fragen. Ja. Dann nimmst du die andere Brille. Die goldene. Und dann gehen wir zu Nikita. Welche Brille sieht an mir besser? besser die hier? Oder die? Die hier finde ich richtig gut. Ja. So also mit dem Gold, mit dem Braun hier. Aber kleinere Gläser. Für ihr Gesicht nicht, weißt du? Aber große Brillen sind auch hübsch. Ja, aber dann lass du es nicht so an dein Gesicht pressen. Ich glaube die da. Die? Die hier, die du an hast. Wir, ja, Wir haben Zeit. jetzt noch eine dritte Brille gefunden, die etwas kleiner ist als die erste. Zeig mal. Ja. Viel besser. Was sagst du? Ich finde die aussehen. Warte mal. Okay? Ja, gut. Also, wir haben eine Brille gefunden, aber die muss jetzt nur noch für uns fertig gemacht werden. Deswegen haben wir die jetzt noch nicht gekauft. Und wir gehen jetzt in einen anderen Laden, weil ich mir ein Pullover kaufen möchte. Und der Laden heißt? De Factor. Also, ich gehe jetzt in den Pullover. Ciao, Mama. Also gehen jetzt zum Pullover, denn das möchte ich seit gestern haben. Ich bin da. Also das ist Truex. Und welche Größe ist das? Äh? Ja, willst du das anprobieren gehen? Ja. Dann komm. Check mal, wo geht's lang? Also wir nach. Mhm. Mhm. I ran up a check and I do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. Ten toes down, I'll be free until the end. Crip outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I've been swaying for the wins. I'm in debt to one but the one who took my sins. Also ich bin zufrieden damit. Und ich kaufe. Okay, gut, dann gehen wir zur Kasse, ja? Ja. Sonst kostet es 349 Teele. Wie viel? 349 Teele. Na, würde ich sagen, ne? Ja. Also ein okay. Gut, dann gehen wir vor und dann gehen wir zur Kassel. Bye bye. bye bye. Bye bye. Okay, und, und als Abschlusskrönung, dafür, dass die heute so viel Geld ausgegeben hat, machen wir, machen wir jetzt was? Ein Eis essen. Also ja, ich habe Vanille mal und, und ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja lasst einen Daumen nach oben abonniert meinen Kanal und ja bis zum nächsten Video tschüss